Ich hatte einen Albtraum. Vier fliegen. Was könnte das bedeuten? Ich täusche mich nie und ich sage dir, dein Leben ist in Gefahr. Ich könnte dich jetzt töten, aber ich warte mal.